Ich spüre das sehr, dass, äh, das ist schon sehr was Besonderes, wenn ein Lehrer wirklich vor Ort ist. Und in der Regel bist du auch dreimal die Woche da. Ja, also ich, ich spüre das. Ich spüre das einfach. Das ist was anderes. Ja, is ich something. wiederhole mich jetzt, aber das, ich, ich, das ist sehr schwer in Worten noch zu sagen. Ich für mich spüre, dass deine Präsenz hier sehr stark Das sind alles deine Schüler und. Äh, ich sag mal so die haben alle schon so eine art die schon so viele Jahre hier leben ich will jetzt, das jetzt nicht so martial arts mäßig das aber ich habe so gedacht ah ja, die haben alle schon einen schwarzen Gürtel <lacht> Vielleicht zweite Dan, dritte Dan. die sind schon sehr lange in diesem Prozess I find it makes a big difference um, and I can feel this that this is a place where there's a living teacher and uh, I feel very strongly your presence und Sie sind auch hier drei three times Woche disponibel. Und ich kann es, besonders mit den Leuten, die hier seit einem langen Zeit sind, dass sie alle eine schwarze belt haben. Ich weiß, das hört sich jetzt vielleicht etwas theatralisch an oder ein bisschen zu uh, nicht, aber die sind schon sehr mutig. Ich kann das für mich spüren, die sind wirklich diese, weil diese Konditionierung, die wir alle haben, uh, dieses, ich habe zum Beispiel das auch noch mal gelesen von Meister Eckhart. Ich bin ein großer Fan von Meister Eckhart. Diese Konditionierung, dieses Attachment, diese, diese, diese, diese Anhaftung, wirklich äh, zu töten, sage ich mal, oder das aufzulösen, das ist schon ein Job. Weil ich weiß, dass wir alle so stark konditioniert sind. may sound a bit but I really mean this. Yeah? Uh, and, um I, I read Meister Eckhart. I'm a great fan from Meister Eckhart, and to really um, get rid of the attachment, uh, this is a very big job. Yeah. Mm -hmm. And I can just only repeat it that I find the people enormously courageous. Mm -hmm. Yeah, and I think it, people don't really understand in uh, Europe. About having a guru or having a teacher. Ich glaube, dass die Leute in Europa ähm, also dieses Prinzip, einen Lehrer zu haben, nicht wirklich verstehen. I mean, superficially, um, if if there's a teacher living with a group of students, then he's trying to make them all think like him. Oberflächlich gesehen, uh, this is what yeah, this is oberflächlich gesehen denken die meisten Leute in Europa, dass wenn ein Lehrer mit seinen Schülern zusammenlebt, dass der uh, möchte, dass die einfach alle so denken wie er. Also wenn er wenn er sagt, spring in den Fluss, <lacht> dann springen alle in den Fluss. <lacht> But of course this is exactly opposite to the truth. Aber das ist natürlich genau entgegengesetzt der Wahrheit. Because the you know in the many years I've been involved with my own teacher or now I'm also being a teacher In den vielen Jahren wo ich mit meinen Lehrern war und jetzt bin ich ja selber ein Lehrer Of course it's nothing like that. Ist es ist natürlich überhaupt nicht so. It's it's more passing on of an ancient an ancient wisdom. Es ist eher so, als ob so eine ähm, ganz althergebrachte Weisheit äh, weitergegeben wird, really die auch überhaupt nicht so kompliziert ist. Aber weil es so einfach ist, ist es ganz äh, einfach, auch einfach nicht zu sehen. Und ich weiß, dass in meinem eigenen Leben, zwei Meister und in meinem eigenen leben habe ich benötigte ich zwei meister also der erste der musste mich aus der totalen dummheit total spirit, uh, aus der totalen arroganten dummheit I was 30 you know, I thought oh, I, i understood everything als ich 30 war, habe ich gedacht, ich verstehe alles. Ich war sehr arrogant und sehr dumm. so needed Also benötigte ich einen Lehrer, der so eine kraftvolle, mächtige Figur war, dass ich mich einfach nur hingeben konnte. So my first master was Osho, who was a grand master mein erster lehrer war osho und der war so ein supermeister He kind of in a way. der hat sich so auf eine bestimmte art und weise präsentiert so I needed that experience to und diese Erfahrung brauchte ich, um so eine große Wende in meinem Leben zu machen. Und Jahre später, als diese Wende geschehen war und mein Leben in eine kind of ganz andere Richtung gelaufen war, dann brauchte es einen anderen Lehrer. Und diese Kombination, die war wirklich perfekt für mich. And somehow with all those years because spent about 20 years with these two men, und in diesen ganzen jahren ich habe mit beiden meistern 20 jahre verbracht insgesamt of course i didn't end up you know like them bin ich am ende natürlich nicht wie sie geworden i ended up like what's here also ich bin so geworden wie es eben hier ist and so i discovered that i've got something to share that's from from here und ich habe entdeckt, dass ich äh, eben aus meinem Inneren heraus was zu teilen habe. Also, ich glaube, das ist wichtig, dass die Leute das verstehen, dass es ein unglaublich wertvoll ist, mit einem Lehrer zu arbeiten. Aber we haben in the society we have no models really. Aber in unserer Gesellschaft haben wir da nicht wirklich äh, Modelle, so, Vorbilder you know, für... Really Und weil es keine Vorbilder gibt, ist es wirklich schwierig zu verstehen, wie diese Beziehung äh, funktioniert.